Der Erkauf einer Ultima Farming Lizenz ist der erste Schritt vor dem Start des Farmings von Ultima Tokens. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Prozess der Bezahlung einer Lizenz mit USDT TRC20 mit Hilfe einer TronLink Crypto Wallet. Um eine Ultima Farming Lizenz zu erwerben, melden Sie sich auf dem Ultima Farm Website im Steuerpanel an. Scrollen Sie die Seite nach unten. Sie sehen die Lizenzen, die für das Farming von Ultima Tokens zur Zahlung verfügbar sind. Wählen Sie die für Sie passende Lizenz aus und klicken Sie auf Purchase. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Zahlungsmethode. Wählen Sie Tether USDT TRC20 aus. Stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Die Website CoinPayments wird geöffnet. Auf dem Bildschirm wird der Betrag in USDT TRC20 angezeigt und die Adresse der Wallet, an die der angegebene Betrag überwiesen werden soll. Der Einfachheit halber können Sie auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code einscannen und die Adresse, an die Sie eine Zahlung leisten möchten, wird automatisch in Ihrer Wallet-App angezeigt. Jetzt müssen Sie die mobile Anwendung der TronLink Crypto Wallet öffnen. Sie sollten USDT, TRC20 Coins und TRX Tokens auf Ihrem Guthaben besitzen, um für die Transaktionsgebühr zu bezahlen. Wählen Sie USDT, TRC20 und klicken Sie auf Send. Fügen Sie die Wallet-Adresse ein oder scannen Sie den QR-Code, damit die Adresse automatisch abgerufen wird. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Next. Geben Sie den genauen Betrag ein, der für die Lizenz zu zahlen ist und klicken Sie auf Send. Prüfen Sie nochmals die Adresse und den Betrag. Bitte beachten Sie, dass Sie TRX auf Ihrem Wallet-Guthaben haben müssen, um für die Transaktionsgebühr bezahlen zu können. Und bestätigen Sie die Überweisung, indem Sie auf die Schaltfläche Confirm klicken. Wir geben das Passwort von Ihrer Wallet ein, um die Transaktion zu bestätigen und klicken auf die Schaltfläche Dann. Warten Sie auf eine Zahlungsbestätigung. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Aktivierungsschlüssel für Ihre Lizenz sehen. Vergessen Sie nicht, ihn zu aktivieren. Es ist wichtig, erst nach der Aktivierung wird der MaxLoad-Betrag Ihrem Farm erhöht und Sie können alle Funktionen dieses Produkts genießen. Wenn Sie die Seite geschlossen haben oder Probleme mit dem Internet haben, können Sie sich keine Sorgen machen. Im Abschnitt License Keys finden Sie den gesamten Verlauf Ihrer Einkäufe. Dort können Sie auch Ihre zuvor gekaufte Ultima Farming Lizenz aktivieren, indem Sie auf die blaue Schaltfläche Activate klicken. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Lizenz zum Farming des Ultima Tokens erworben. Der nächste Schritt ist die Bezahlung von Ultima Farming Units.